Einen wunderschönen guten Morgen. Zweieinhalb Jahre sind eine lange Zeit, deshalb gibt es heute mal ein Update zu meiner Rip Mix Airdrop Episode, bei der es Anfang 2020 um das Unterhaltungsmedium der eigenen Hörbücher ging. Welche Apps spielen Audiobooks am besten ab und welcher Workflow steht dahinter?